Das halt so. So, jetzt wird er ja schon gefilmt, glaube ich. Geht der rote Punkt dann weg? Rot kommt. Geht der rote Punkt dann weg? Was? Der geht nicht ganz weg, ne? Er, das dann auch Geben, oh, das ja, ich, ich lasse ihn schon laufen, die Vorbereitung muss ja auch mitbei sein. Ja, eben. Oh. Oh. <lacht> so. Muschel halten. Oh. Oh. Später. Oh! oh. oh. oh Mann, Ach, weil ich es warte, vorher wäre. Ja! Oh. Wo habe ich denn jetzt eigentlich den Schlüssel? Ach, hier. Arschlöcher! Ah, <lacht> A Zulu fettes Vieh eh. Haben eine leblose Fracht an Bord. <lacht> Fängt dann bald an zu stecken, wenn der Weiler so heiß bleibt. Na, ja, kommt genau, da weg hier im ja, das ist ein Ich dachte, der Junge ist aber das ist ein anderer Probe. Er ja, ja, auch nur gierig. Ja, ja. Mal sehen, wie das macht. Ah, ja, das passt. Das passt. Wenn er uns genauso kontrolliert, dann ist das in Ordnung. Wenn er, er uns nein. What's it? No, huh? Can they no, no, no, no, no, no, no, Hallo, okay, hasta mañana. Bye bye. <smacht> <lacht> Mehr die Kamera. Einfach.